Was haben wir denn hier heute? Also, ich sehe, wir haben eigentlich eine H0-Anlage und was steht denn jetzt hier? Also, es ist ja kein H0, das ist kein 00, Null, Null, ist. Äh Dann ist es die 0. Die Stunde, sehr schön. <lacht> dachte ich, ich schmuggle in deine H0-Sendung ja. mal was anderes rein. Also wir haben ja immer nur H0. Ja, ja genau. Es gibt zahlreiche mich. Beschwerden, dass es immer nur H0 ist. Heute machen wir was anderes. Ähm das ist eine DAPOL Spur 0 Lokomotive. Zur kurzen Erklärung, Spur 0 ist in England im Prinzip genau das gleiche wie bei uns. Bei uns ist es 1 zu 43 oder 45 im Maßstab und in England ist es 43,5. Passt also perfekt und fährt auf den gleichen Gleisen, die du von Spur 0 kennst und fährt mit dem gleichen 12 Volt Strom bzw. Digitaltechnik. Also alles voll kompatibel. Also fährt auf den Lenz-Gleisen. Gar kein Problem. Mhm. Lenz, Peco, was immer du zu Hause mhm. hast, und kann auch jedes andere Digitalsystem benutzen. Spielt System. überhaupt keine Rolle. Mhm. Wir haben äh, analoge Versionen. Die haben eine 21-polige Schnittstelle bei DAPOL im Normalfall und wir haben äh, Digital-Sound-Versionen. Da ist ein Zimo-Decoder drin und mit jeder Steuerung, die du zu Hause hast, kannst du das verwenden. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel die. Wir haben jetzt hier eine. Tricks, Schrägstrich ja. Märklin Mobile Station, die im Prinzip alles kann. Wir haben auch vorhin schon festgestellt, in dem Fall hat der Decoder sogar MFX, den Zimo da reingebaut hat. Also einfach zu handhaben. Ja, schön. Ich würde mal vorschlagen, du zeigst uns doch mal das ein oder andere, die ein oder andere Soundfunktion. Wir schmeißen das Ding mal an. Gucken, ob wir alles im Griff haben hier. Das ist quasi schon die erste Soundfunktion. Das nennen die Fade-In, Fade-Out, also mhm. leiser, lauter werden. Der Hintergrund ist, England hat ähm, viel... Clubs und viel Ausstellung und die Idee ist, wenn die Lok dann aus so einem Modul rausfährt oder reinfährt, ja. kannst du so tun, als ob sie irgendwo im Nirvana verschwindet ja. und dann eben langsam leise, langsam laut machen. So eine Eröffnung quasi, ne? Genau. Und dann haben wir den normalen Fahrsound. Spezialität ist zum Beispiel, das hört man jetzt hier sehr schlecht über das Mikro, aber man könnte so tun, als ob die Lok einen schweren oder leichten Zug zieht. Das Geräusch wird dann ein bisschen anders und dann gibt es natürlich zahlreiche Töne, du hast, Die sind auch dokumentiert auf der Anleitung. Aber klar, du kriegst ein Anleitungsblatt dazu, da hast du dann die Auflistung, was alles kann, auch die Standard-CV-Werte, wenn du das lauter machen möchtest, leiser machen möchtest, verändern möchtest. Ähm, und wo du eben drücken musst. Mhm. Dauergeräusch oder kurzes Geräusch wie so ein Pfiff. Und die Lok ist auch so, wie sie ist, kommt aus der Packung, bedeutet keine Zurüstteile anbringen. Ganz genau. Das, was du hier siehst, habe ich so aus der Schachtel genommen. Ja. Und alles ist dann entsprechend so dran. Vielleicht kurz zum Modell. Das ist eine. Ja. Die Lok nennt sich eine Terrier, ist eine A1-Lokomotive. Terrier heißt sie, weil sie ein bellendes Fahrgeräusch hat. Okay, ein bisschen Vorstellungskraft gehört dazu. <lacht> ähm, der Sound wurde übrigens bei einer noch original existierenden Museumslokomotive aufgenommen. Das heißt, das ist komplett authentisch. Die Loks wurden gebaut für kleinen Verkehr in London. Also die London, Brighton and South Coast Railway hat diese Loks in Betrieb genommen. Und ähm, davon gibt es tatsächlich heute noch zehn Fahrende in England im Museumsbetrieb. Also ein hoch erfolgreiches Lokmodell. Du kannst sie also so wie sie ist auch noch auf aktuelle Anlage setzen. Und die gibt es aktuell in mehreren Versionen. Ich sehe jetzt hier zwei, die sind da eigentlich gleich. Oder gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden Varianten? Ja, in dem Fall ist der Unterschied der Name. Englische Loks haben oft einen Namen. Vorne haben wir Stepney, das ist somit die berühmteste von diesen Terrier-Lokomotiven. Und hier haben wir Whopping. Ich halte die mal, dass man das Ganze auch mal ein bisschen sieht. Da ist der Schriftzug anders oder auch ein Logo? Du hast den Schriftzug in mhm. diesem Fall anders und du hast hier die passende Nummer. Zum Beispiel ist Stepney die Nummer 55, während Wopping die 71 ah, ist. Ja. Ansonsten sind die beiden sehr ähnlich. Also mhm. du es quasi zweimal die Lok, wenn du diese Bahnlinie ähm, explizit nachstellen möchtest. Ich habe aber auch noch mehr Varianten. Aber ich erzähle das mal, die Artikelnummer, die interessiert ja doch Richtig. mal den einen oder anderen. Und zwar bei Darpool ist das so, die 7 ist immer... Um, steht immer für spur 0 genau das Warum hat was sehen, mit weißt du was? 7 inch to the foot zu tun ich hoffe ich habe es jetzt richtig gesagt 00 ähm, ist zum beispiel 4 inch to the foot Ah, siehst du, Und hast das hat mich auch mal aufgeklärt ich dachte immer das hat irgendeine das ist einfach so historisch habe ich auch habe ich auch gedacht aber man lässt sich ja alles erklären also die stepney das ist die die hier vorne steht die analoge variante ist die 7s 010 020. Kostet 229,99 Euro, was ja auch für eine Spur 0 Dampflok extrem günstig, günstig ist. Und jetzt der Preis für die Sound-Variante, das ist die gleiche Artikelnummer, 7S010-020S und kostet 399,99 Euro mit Sound-Digital. Die Wapping-Variante ist die 7S010-021. Der gleiche Preis natürlich und die ähm, Soundvariante auch da wieder, die 021s. Ähm, da kommen wir schon zu dem ersten und zwar... Der Dennis, der Dennis hat eine Frage und wenn der Dennis äh, den Fingerzeig macht, dann muss ich ganz schnell zum Dennis, sonst haben wir oft ein Problem. ganz schnell so. rüber. Äh, Im Chat ist schon einiges los, also ja, ist ja sind Wahnsinn, alle begeistert, super. dass auch noch was für spur dabei ist. Ja, da haben wir ja ein paar Wünsche, haben wir ja immer wieder reingekriegt und genau. jetzt äh, zeigen wir doch auch mal. Ja, äh, es kamen Fragen auf, ähm, ob auch ein Rauchgenerator verbaut ist, beziehungsweise ein Dampfgenerator und ähm, ob die auch Beleuchtung hat, die Lok. Hm. Rauchgenerator. <lacht> Aber die eine Frage ist, also der Rauchgenerator. Ähm der Rauchgenerator, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen uns mal schlau machen. Es ist in der Ursprungskonstruktion nicht vorgesehen gewesen, mm. ob man das hinbekommt. Ja, da fragen wir mal einen unserer vier Techniker. <lacht> Würde ich sagen, das ist eine gute Frage Bei ihm wenn bei unserer Technik. Ein bisschen Ärger, glaube ich. Wenn wir die wieder Aber das kriegen wir schon hin. Und Beleuchtung genau. ist eine ganz einfache Angelegenheit. Beleuchtung ist eine ja? ganz einfache Angelegenheit. Englische Lokomotiven sind nicht beleuchtet, also nicht per se, sondern man hat hier vorne solche kleinen ähm, Zapfen, auf die dann fallweise Laternen aufgesteckt wurden. Und dann gibt es so Laternenspiele, also Lampe oben, Lampe rechts ist äh, Nachtfahrt, Lampe oben, Lampe links ist Tagfahrt. Eine Lampe oben ist eine Leerfahrt und so weiter und so fort. Okay, sehr gut. Das ja. haben wir auch schon mal bei äh, einer England-Sendung beantwortet. Ja. Aber ich finde es immer wieder spannend. Äh, das ist ja auch bei uns auf Messen so: wir kriegen immer wieder die Frage ja. ähm, nach der Beleuchtung bei, Dampf, bei englischen Dampfloks. Genau. Das also ist von kann man da völlig gerechtfertigt. Noch eine Frage rein: Was für Wagen dafür, also für Anhänger dafür empfohlen werden? Das ist eigentlich egal. Das ist Geschmackssache. Also, diese Lokomotive hat alles gezogen. Sie wurde ursprünglich konzipiert für kleine. Personen- und Güterzüge. Wir haben ein Modell im Sortiment, das nennt sich Auto Coach. Das ist ein ziemlich langer Personenwagen, der vorne einen Führerstand hat und mit dem kannst du dann einen äh, Betrieb machen mit Führerstand, Wagen voraus und einer Lokomotive oder einen unserer zahlreichen Dapol-zweiachsigen Güterwagen, die da ganz hervorragend zu passen. Das war's es an Fragen, Dennis, oder gibt es noch was Spezielles? <lacht> genau, das war's jetzt. Ach, super, okay, dann machen wir mal weiter im Fahrplan. <lacht> Du hast ja jetzt noch andere, also das ist ja eine ganz andere Farbe. Ist das auch eine andere Epoche. Das ist auch eine andere Epoche. Was wir gerade gesehen haben, also hier hinten nochmal die Whopping, das ist die Ursprungsversion. 18 Ab 1871 wurden die Lokomotiven gebaut. Das ist die Phase vor dem Ersten Weltkrieg. Und nach dem äh, Ersten Weltkrieg wurden die Bahnen neu gruppiert. Da gab es dann die Southern Railway, die LNIA und so weiter und so fort. Und das ist dann eine dieser Varianten und diese Bahngesellschaften haben die Loks übernommen. Und in diesem Fall ist es eine Southern, mhm. um richtig detailreich zu sein das ist dann auch diese lokomotive nannte a 1 das ist eine a1x da wurden äh, neubauten vorgenommen beziehungsweise umbauten vorgenommen das kann man auch sehen wenn man das mal hier vergleicht ich versuche das mal in die kamera zu halten da sieht man dass die grüne lok mehr leitung hat obendrauf und mehr anbauteile so ein bisschen und das ist dann quasi die neue rekonstruierte version auf basis dieser lokomotive welche kupplung ist werkseitig verbaut Werkseitig ist immer eine komplett vorbildrichtige Hakenkupplung verbaut mit einer kleinen Kette dran. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Und ja. die passenden Personenwagen, die du eben erwähnt hast, die haben das auch. Jedes englische auch Modell haben, ne? hat so einen gefederten Haken und hat diese Kette. Einen gefederten Haken? Ja, ja, klar. Wir haben auch gefederte Puffer zum Beispiel. Mhm. Und der Haken, den kannst du jetzt rausziehen. Dann würde der auch federn. Mhm. Um, und damit kannst du diese Lokomotiven bzw. die Anhänger kuppeln, indem du einfach den Haken drüber machst und hast ein total tolles, vorbildgerechtes Aussehen bei der ganzen Geschichte. Wenn du das mit einer Lenzkupplung kuppeln möchtest, musst du ein bisschen bastlerisch tätig werden. Wir haben dazu aber einen Adapter im Sortiment, den man unter Paul findet. Wenn ihr Paul im Onlineshop sucht, dann findet ihr das. Um, und damit kann man sich mit so einem Bügel behelfen, dass man das mit einer Lenzkupplung kuppeln kann. Die Paul-Kupplung von Endetail, ne? Richtig, genau. die wird wieder aufgelegt. Kommt so also circa im Mai wieder ah, das ins Sortiment. Da ist immer nur, war gerade bei uns im Webshop als ähm, England-Experten, eine sehr hohe Nachfrage. Äh, aber die ist mal so, mal so. Also, wir haben oftmals eine ganz, einen riesigen Lagerbestand, der nicht weniger wird. Und auf einmal ist zwei zwei zwei zuschlagen. Ja, genau. <lacht> und äh, bei Enddetail dann auch oft, äh, oft nicht lieferbar. Okay. Äh, Weil es manchmal doch relativ lange dauert, denn da einfach nochmal bei uns öfters mal im Webshop reinschauen und äh, nach der Kupplung suchen. Oder für ein Newsletter abonnieren. So sieht es aus. Ja. Eine weitere habe ich noch, dass wir noch kurz die Version alle sehen. Das sind unsere Neuheiten. Gut, sieht das Ganze natürlich nicht so vorbildgerecht hier auf unserer h 0 so Nicht, dass der aus. Bernd mit uns äh, schimpft, dass <lacht> wir, wir kriegen die mega Ärger, ne? genau. <lacht> <lacht> aber eine spur -Null anlage haben wir auch noch nicht. Ja? Also das, das stimmt nicht noch, noch. Aber ja. wir arbeiten dran, hoffe ich. <lacht> ja, es sind noch zwei Versionen? Einmal British Rail auf die nummer hast du parat genau das ist die ähm, 7s 010 018 genau um da auch noch mal auf die andere artikelnummer zu kommen von der ähm, sausern äh, die ist äh, mit der artikelnummer 019 verfügbar genau jede terrier bei uns im system falls, falls ihr auch andere äh, euch angucken möchtet, ich glaube zwei drei sind noch übrig hat immer 7s 1010 und dann die folgenden nummern Also ist für jeder für jeden Logtyp oder beziehungsweise für jeder artikel Gibt es immer. Ja, richtig. Die, die erste Zahl ist immer der die Spurweite, mhm. die zweite, der zweite Buchstabe Steam in dem Fall für, mhm. für Dampf. Und die, das, was danach kommt, ist dann eine bestimmte Lok und alles dahinter sind Varianten. Bedeutet also, wir sind inzwischen bei der 21. darpol -Terrier. Und wir haben von den anderen nur noch zwei, bedeutet, sind recht attraktiv und beliebt. Ja, ja wenn ich das so richtig Ich sehe. würde mal sagen, in Spur 0 unser beliebtestes ja, Modell. Ja. ja, kann man so unterschreiben. Definitiv.